Gehen Sie auf der Website der Börse in den Handelsabschnitt und geben Sie im linken Menü das Wort Altima in der Suchzeile ein. Sobald das Paar mit Altima erschienen ist, klicken Sie darauf. Um zum Marktpreis einzukaufen, wählen Sie Market aus. Geben Sie in die Spalte Amount die Menge der Altima-Coins ein, die Sie kaufen wollen. Danach klicken Sie auf Buy und fertig, Sie haben die Tokens zum Marktpreis erworben. Sie können Ultima auch durch Limit Order kaufen. Das ist eine Order mit einem festen Einkaufs- und Verkaufspreis. Wählen Sie in diesem Falle Limit aus. Geben Sie den gewünschten Einkaufspreis von Ultima und die gewünschte Menge der Coins an. Danach klicken Sie auf den Knopf Buy. So entsteht eine Order, die ausgeführt wird.